Das Ding im Eiffelturm. Stimmt, ich rufe jetzt sofort die Polizei. Hallo, hier ist Christiane Schäfers. Ein Mensch putzt den Eiffelturm und ist ungesichert. Bitte kommen Sie. Ich bin unterwegs. Dort ist der Mann. Er ist verrückt. Wir kümmern uns drum. Bringen Sie auf das Tuch. Wenn es sein muss. Wir zählen runter. Eins, zwei, drei. Hallo. Was machen Sie hier? Wir hätten ein paar Fragen. Nein, nicht jetzt. Doch, wieso haben Sie das gemacht? Gehen Sie jetzt bitte. Aber ich glaube, Sie vermissen etwas. Ich wüsste nicht. Und was ist mit diesem Schlüsselbund? Wo habt ihr den denn her? Der lag bei ihm im Fahrrad. Auf jeden Fall ist das meiner. Geben Sie ihn mir. Nein, das werde ich nicht. Erst die Fragen für die Morgenzeitung. Wenn es sein muss. Also, Wieso waren Sie auf dem Eiffelturm? Er war so dreckig und sah gar nicht mehr schön aus. Das ging so nicht. Und was wird jetzt mit ihm passieren? Ich meine, es ist doch nicht erlaubt, darauf zu steigen, oder? Was mit ihm passieren wird, wissen wir jetzt noch nicht. Und jetzt geben Sie mir bitte meinen Schlüssel zurück. Nein, noch eine Frage. Wie alt sind Sie? Ich oder der Polizist? Nein, Sie. Ich bin 32. Okay. Danke, hier ist Ihr Schlüssel. Geht doch.